Arnawa heißt es? Harnawa. Harnawa. Harnawa. Mit P. Aha. Ah Mit ja. P-A-N. Hanauer. N-A-B-A. Okay. Der heißt. Okay. Den kenne ich nicht, ja? Ja. Aber, ja. Das ist auch gut, ja. Das, äh es gibt sehr viele, so <lacht> nicht jeden kennen. <lacht> ja, normalerweise unser äh, Reiseleiter-Kollege kennen wir schon, ja, wenn wir, weil, wir, weil wir dann oft einen Kontakt haben, ja? ja? Und wir äh, manchmal, wenn ich dann Leute hier haben, die wollen auf Java machen und ich kann das nicht machen und muss ich dann die dann kontaktieren und dass die dann für mich ja das machen, ja? Ja. Und das ist ja auch schon eine gute Zusammenarbeit. Ja. <lacht> ja. machen können? Äh, das war noch nicht, also nicht so ganz optimal eigentlich. Also die Europäer kommen noch nicht so viel zur Zeit, ja, kurz nach der Corona, Wiedereröffnung, ja. nach der Pandemie. Ja. Ja. Äh, das war schon eine schwierige Zeit auch für viele in Indonesien. Ja. Ja. Und äh, ja, also vielleicht warten noch auch schon die Europäer ein bisschen ja, ab. Ja. Ja bis alles wieder okay ist. Manchmal gibt es da auch schon viel Aufwand ja, äh, mit äh, Nachprüfung, mit äh, wie heißt das ja, PCR-Tests äh, genau. und so weiter. Ne? Und äh, vielleicht äh, muss auch noch getestet werden und so. Ne? Ja. Aber zurzeit in ganz Indonesien ist alles okay. Ja, also dass äh, das ist ja nicht so viel wie zum Beispiel, dass so viele Regeln verhängt wird, ja, also ja. wie Maskenpflege, da gibt es nicht mehr, da gibt es nur noch Controller, bei einem, in einem Krankenhaus zum Beispiel, ja, ja? also dass man da, messen, messen der genau, da wird auch schon manchmal auch gemessen, aber zurzeit habe ich auch nicht mehr so viel gesehen, dass da gemessen wird, ja, ja? ja. und dann ist äh, großenteils das läuft alles wieder angenehm, ja? und ja, ja. wir erwarten schon, dass Touristen auch zu uns wieder kommen, ja? ja, weil ja wir, also ich besonders, also nicht Lombok im Allgemeinen, vom Tourismus, ja, also Leber, ja? Also ja. mein Leben ist ja einfach vom Tourismus abhängig, ja? Ja. und ja, das war eine schwierige Zeit, zwei Jahren. Nichts gearbeitet, nichts gemacht, nichts verdient, ja. nur zu Hause geblieben, ja, keine Unterstützung vom Staat, ja, das war auch schon schwierig, ja. ja. Also, aber hast also, du also das einigermaßen gut überstehen können? Ja, das war halt, wir müssen auch schon unsere Sachen, sage ich mal, Auto verkaufen, ja, oder, und, äh, sagen wir mal, ein bisschen Darlehen bekommen vom von der Bank oder sagen wir mal, wir leben von Ersparnis, was, die, was wir vielleicht zwei Jahre gesammelt haben ja? Ja. und das war halt so. Und es gibt auch schon schwierige Zeit für andere Kollegen, die auch die Arbeit wechseln müssen, dass ja. die dann zum Beispiel als Bauarbeiter ja, gearbeitet Reisbau. haben, ja? Reisanbau ein, eingesetzt ja? oder äh, nur sonst noch was ja. ja oder verkaufen etwas an der Straße Kleinigkeiten ja also ja. das war halt sehr schwierig ja aber die Regel hat war auch schon war schon selbst sehr schwierig also macht das Leben sehr schwierig weil Leute halt überhaupt kein Geschäft machen dürfen ja, ja. wenn irgendwie mal ja während der Pandemie man noch etwas machen und ein Geschäft machen darf, ja, wäre kein Problem, ja. aber wir konnten nichts verkaufen, also an der Straße zum Beispiel, wir können kein Geschäft aufmachen, wir können nirgendwo hinfahren ja, und alles gesperrt und, ja. und war halt auch schwierig, weil es dann auch für uns überhaupt keine Stunzung, Unterstützung gibt, ja. das war schon für alle schon schwierige Zeit, aber das ist gut, jetzt ist es schon vorbei und dann wir fangen von vorne wieder an, von Anfang wieder an. Ja? Und ja, das ist, halt, das ist dann halt jetzt schon wieder okay, langsam. Ja? Und wir, wir, wir erwarten, dass die Touristen wieder zu uns wieder kommen. Ja? Ja. Besonders ich dann äh, bin schon bei deutschsprachigen Touristen spezialisiert, sage ich ja. mal. Also ich mache keine Führung in andere Sprachen, Englisch zum Beispiel, ich kann schon ein bisschen Englisch, aber ja. ich mache lieber Deutsch, ja, dann bin ich dann spezialisierter da. ja, ja. und wie hast du dann mich gefunden dann gefunden? Äh? Wir haben äh, im Internet einfach geschaut, zuerst, was, Google. Kann, ja, was kann man machen, was kann man machen auf äh, Lombok? was kann man machen auf Paris, Dann wollten wir auch nicht alleine oder mit dem Taxi, weil wir wollten eine, eine Führung, eine Privatführung machen. Oh yeah, und dann oh haben yeah. wir ein wenig geschaut und dann haben äh, wir einmal deine, deine Seite, ja, okay. und dann haben wir geschaut, was du für, äh, für mm -hmm. Touren anbietest. Und dann haben wir das äh, angeschaut und dann haben wir immer gesagt, das wäre noch gut äh, to mm -hmm. dieses äh, Ost, Ost äh, Lombok. Uh -huh. um, Aber wir haben jetzt gestern auch noch gesagt yeah, bei yeah. diesen. Wasserfall gesperrt war. Mm. Aber wie gesagt, ja, es wäre vielleicht schön, trotzdem noch diese Wasserfälle zu sehen. Ja, also das kann man schon besuchen. Ja, ja. Das war schon vor ein paar Tagen gesperrt, weil es dann irgendwie mal Überschwemmung gab. Ja. Ja. Aber das ist wieder okay jetzt, ja. Ja. man kann wieder die besichtigen. Ja. ja, also bei starkem Regen passiert das schon, ja. dass irgendwie mal so Sturzflut gibt ja oder ja. sagen wir mal so Überschwemmung gibt also so viel wasser auf einmal dann runterkommt ja vom berg ja bei starken Regen weil bei uns wenn es regnet das regnet ganz heftig der ja, für kurze zeit ja vielleicht ja. 15 minuten aber wirklich heftig es gießt ja, ja. und äh, dann gibt es dann überall so wasser überall steht unter wasser steht alles unter wasser und das war halt dann äh, das irgendwie mal vorgekommen war, was dann gerade äh, in dem Wasserfall passiert ist, ja. Ja? Ja. aber es ist wieder in Ordnung, ab und zu jetzt wäre es wieder wieder okay und irgendwie haben die Experten auch schon recht wegen äh, Klimawandel, dass äh, wir eigentlich langsam auch schon ein bisschen weniger Regen jetzt haben ja. und wir haben, wir haben dann damals <lacht> zur Trockenzeit mehr Regen gehabt. Ja? Ja. Also irgendwie schon viel Regen haben wir dann gehabt ja, und war auch schon heftig und dann haben wir uns auch gewundert, dass wieso sowas passiert, ja? also so viel Regen in der Trockenzeit. Ja? Ja. dann in der Trockenzeit erwarten wir normalerweise überhaupt keinen Regen, ja? aber es ist dort doch trotzdem passiert ja? Ja. und dann deswegen haben wir gedacht, ah ja doch wirklich, vielleicht ja, haben die Experten doch recht ja, mit, dem, mit dem Klimawandel und das verschiebt sich ein bisschen und äh, das ist ja nicht so ganz richtig zu der normalen Trockenzeiten dann regnet zum Beispiel ja. oder die Trockenzeit ja. normalerweise haben wir eine Trockenzeit zwischen äh, Mai äh, bis September, September ungefähr ne? ja. und äh, das ist die schönste Zeit normalerweise für Touristen weil es wenig Regen gibt ja. ja, ja. Dann Regenzeit, dann haben wir dann von September bis äh, April ja, und so, ne? ja. aber jetzt äh, in, äh, in der Trockenzeit hat es manchmal auch schon sehr stark geregnet ja, und auch jetzt ja etwas weniger vielleicht, ja. aber den meisten Regen werden wir dann eigentlich im November haben, ja? Ja. November, Dezember, Januar, ja? aber wenn es regnet bei uns, ja, heißt es nicht, dass es den ganzen Tag regnet. Ja? Aber dann nur schon, ja, also unterbrochen, vielleicht so eine Stunde ja. und dann in drei Stunden, ja. Das heißt auch, dass man jederzeit hier nach Indonesien verreisen darf, ja, also verreisen kann. Besonders, äh, wie gesagt, wenn es regnet, regnet es nur kurz, ja, und es ist dann warm, ja. ja. Also das heißt, im Regen kann man auch schon schwitzen, ja. Ja, ja irgendwie, ja irgendwie komisch manchmal, ja? Ja. aber es ist halt so, ne? das Regen, also Regenwasser ist auch schon warm bei uns hier. Ja? Ja. Ja. Habt ihr die Rundreise Java über einen Veranstalter gebucht? Ja? ja. Über welche Veranstalter? Durasia. Durasia, ja. Weil ein, ein Kollege von mir, sein Vater, hat in der Schweiz ein Reisebüro Ah, also. Da sind wir gegangen und haben gesagt, ja, wir wollen äh, Ausflüge machen, eine Tour, die in Indonesien sehen Und dann hat er uns das äh, vorgeschlagen mhm. Und dann haben wir das genommen. Okay, das wird gut Es war alles äh, organisiert mit dem äh, Flug bis äh, Jakarta, dann Abholung vom Reiseleiter bis zur Hotelführung Und dann die Reise bis nach... Auch der Transport von Bali bis zum Hafen, Hantan mhm. äh, Bay, yes. und dann noch äh, die, die Fähre, ist alles, war alles dabei im Begriff. Ja. Mhm. mit deiner Familie. Ja, genau. Hast du auch Kinder? Ja, zwei Töchter, ja. Ja. 22 und 12. Ja. Ja. Und wie alt bist du? bin 54.